Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute schauen wir uns Dash Dash World an. Dash Dash World ist so eine Art Mario Kart Klon, also wir haben Waffen zur Verfügung, die wir äh, bekommen, wenn wir über so äh, Blöcke fahren. Es gibt Plattformen auf dem Boden, wo man schneller wird. Es gibt Karts. <lacht> ist halt alles ein anderer Look, aber erinnert tierisch an Mario Kart und äh, ja, bisher das zweite Spiel, was so ein bisschen an Mario Kart erinnert in VR, das andere, da fällt mir jetzt der Name nicht so ein, werde ich aber auch auf jeden Fall mal in die Infobox packen und auch in, unten in die Beschreibung legen. Könnt ihr euch dann auch mal anschauen, falls ihr das Video verpasst habt. Ja, es ist eine Closed Beta, also es ist noch nicht äh, zur Verfügung oder noch nicht äh, kaufbar, das Spiel. Aber irgendwann im Laufe des Spiels habe ich dann festgestellt, okay, es gibt hier In-App-Käufe und habe dementsprechend auch verärgert reagiert und habe daraufhin auch Wirklich direkt den äh, Entwickler angeschrieben, direkt nach der Aufnahme und äh, die haben mir jetzt versichert, ja, es war angedacht, aber die werden das noch rausnehmen und ja, ich hoffe, das machen die, denn ich unterstütze solche Spiele überhaupt nicht und äh, sobald es Spiele sind, wo man In-App-Käufe hat, die nicht nur kosmetischer Natur sind, sondern auch, äh, sage ich mal, in dem Spiel, wenn es jetzt Autos sind, die äh, viel bessere Eigenschaften haben und so weiter, bin ich strikt dagegen und werde solche Spiele auch überhaupt nicht unterstützen, und ja, wir als Spieler haben einen Einfluss auf die Entwickler, indem wir sagen, Leute, sowas kaufen wir nicht. Und ja, kauft dann auch einfach nicht. Egal, um welche Spiele es geht, wenn es nicht kosmetischer Natur sind, einfach nicht kaufen und dann werden die Entwickler sich ganz schön überlegen, ob die sowas nochmal machen oder nicht. Und äh, ja, nur so haben wir einen Einfluss darauf und ja, das nun mal zu dem Thema. Aber es wurde mir versichert, die werden es rausnehmen und äh, ja, da kann ich jetzt. Keinen Einfluss darauf nehmen, ob sie es auch wirklich machen. Aber ich habe es für euch abgeklärt und ja, das war mir eigentlich wichtig. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei Dash Dash World und ja, hier sind wir in unserer Garage. Unsere lustigen Hilferlein hier. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Hier ist unser, unsere Karre. Ich bin... Ich echt gespannt, wie gut ich das verkrafte vom, vom motion sickness faktor her. Von daher habe ich so ein bisschen Angst auch. <lacht> Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal den Singleplayer und äh, ja, viel Spaß, Leute. So, los geht's. Okay, das sind meine Gegner. Ah. Liberty Island, immer komm. So, ich hoffe, ich kenne die Belegung noch. <lacht> oh. Hau oh, ja. dir auf. Was ist denn jetzt? Quack, quack, quack. keine lamente ah. also bisher wird mir nicht schlecht das ist positiv jetzt kann ich sogar schießen gleich so ah. oh, lappen Oh Gott, ich bin über so eine Honig-Pitze gefahren. Gib Gas, gib Gas, du Park. Hier ist die erste Runde, ne? Wir müssen... Wir haben eine Handgranate, eine Bienenhandgranate. Ah, warte mal, wenn die Bienen jetzt sind, näher mehr, mehr ran. Dann geht es hier ja richtig ab. So, jetzt. Na, immer nicht nah genug. Ich weiß nicht, wie weit ich die werfen kann. Natürlich nicht weit. Ah. <lacht> Hat, hat sich gelohnt, war gar nicht. Aber jetzt! Na komm! Da schießt einer auf mich, glaube ich. <lacht> Scheiße Ah Hätte ich nicht mehr anlegen sollen Cluster ha. Lache ich doch <lacht> Ah, guckt der blöd, ne? Ah, das so gut. <lacht> Get Carbox. Okay. So, durch den sensationellen Sieg haben wir uns irgendwas freigeschaltet. Muss ich, mir, muss ich mir jetzt mal anschauen. Carbox. Sei ja, er ernst. In-App-Käufe. Geht absolut gar nicht. Nee. Okay, gehen wir normal weiter, aber das zeigt mir jetzt schon hier. Also ich reagiere da sehr allergisch drauf, was In-App-Käufe angeht. Und ich finde, sowas geht absolut gar nicht. Sie sollen einen vernünftigen Preis für ein Spiel machen und gut ist. Ich möchte das bezahlen, spielen, fertig. Ich möchte mir Sachen freischalten, ohne was kaufen zu müssen. Ich oh, erreiche gerade so ein Rage-Level. Oh. So... Lass mich doch alle in Ruhe! Komm, komm. Ah, Mist. Okay. Und wieder erst Als Oh, jetzt merkst du das Spiel aber doch schon ein bisschen in Form von Motion Sickness <lacht> Okay, noch sind wir alleine. Wir sehen ja, wir sind Erster. Wir war aber ab hier. Ah, wir haben einen ganz guten Vorsprung, würde ich sagen. Nicht gigantisch, aber... können uns jetzt ein paar Fehler erlauben, auf jeden Fall. Boah, da wird mir schon ein bisschen mulmig, sag Aber die andere Karte zeige ich euch definitiv auch noch. Und dann machen wir Schluss. Ja. Warum wurde ich direkt abgequarkt hier? Leute, so geht das nicht. <lacht> so geht das doch nicht. Mann mach das weg. Von <lacht> so, meiner Meinung nach bin ich jetzt wieder erster. Ich merke zusehends, das Spiel tut mir nicht gut. <lacht> <lacht> mit den eiern näher aber ich versuche mich tapfer zu schlagen so nein hatte ich stück gehabt So sieht's aus, Leute. Und jetzt ist auch recht Ende. Ich bin die Eiskönigin hier. Ja, Leute, das war's erstmal, würde ich sagen. Ich habe ein richtig flaues Magengefühl jetzt. Also mir ist ein bisschen übel. Und äh, mein Körper sagt: Hör bitte auf damit. <lacht> ich mach's. Also ich höre definitiv jetzt auf. Und ja, ich wollte euch das Spiel mal zeigen, ich habe es den Entwicklern versprochen. Es funktioniert alles soweit, was man machen kann. Man kann diese Waffen benutzen, man kann äh, sliden um die Kurven, also sowas wie, wie man bei Mario Kart halt gewohnt ist. Die Waffen sind ganz nett gemacht, ein paar. Ich kann solche Spiele aber eh nicht lange spielen, von daher falle ich erstmal raus aus dem Raster. Was hier absolut nicht geht, sind diese In-App-Käufe und da bin ich persönlich raus, also sowas unterstütze ich nicht, ich würde mir auch so ein Spiel nicht holen, was In-App-Käufe ja, unterstützt, von daher würde ich gerne eure Meinung dazu wissen, einmal, was haltet ihr von In-App-Käufen in, in den Spielen, könnt ihr einmal in die Kommentare reinschreiben und ja, was haltet ihr von dem Spiel, wie finden, fandet ihr das Gameplay jetzt, Fand ihr es okay oder ja, was wünscht ihr euch dazu, vielleicht liest der Entwickler ja mit und kann da ein paar Sachen rausziehen, also gerne auch in die, in die Kommentare reinpacken, und äh, ja, ich danke euch fürs Zuschauen, ich würde sagen, vergesst das Like nicht, Abo bitte auch nicht vergessen, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Und ja, ich sage einfach mal, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, ciao.